Harry Potter, du Sackgesicht. Es war echt asozial, dass du mich umbringen wolltest, nur weil ich deine Eltern getötet habe. Und nach all den Jahren hast du immer noch nicht gelernt, der dunkle Lord stirbt nie. Weißt du was? Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, hole ich meine Kasans und die spielen dann mit dir blinde Kuh. Das hört sich nicht so toll an, oder? Tja... Du hast es so gewollt. Du kannst dich dann ja bei deinen Eltern ausheulen. Abs, sorry. Ich wollte dich ja nicht verletzen. Oh warte, wollte ich doch. Weißt du was cool ist? Ich. Muhahaha. Hermine ist ein Schlammblut und du bist ein Otter. Harry Potter, geh mal Bier holen. Ach Leute, fast hätte ich es vergessen. Der haarige Clown Dumbledore hat sich nicht gemeldet. Er war wohl einfach zu verängstigt von mir. Abonniert mich. So's.